Back in the days, back in the days, heute ist alles anders, yeah so an ein Wachstum standard ja. Yeah. Kick it so wie Fahren Vater, sie wollen nach mir fahren denn, yeah. Darauf könnt ihr lange warten yeah. Ich lass mich niemals verhaften yeah. Ja sie wissen, dass ich paar für die wissen, dass ich frage. Plastikbags Für Viele Scheine, viele Feine. Geh bei fake auf alte Zeiten. Ja, die meisten waren eh nur fake. Ich bleib real und das sei. Back in the days, back in the days, back in the days. Back in the days, back in the days. Back in the days, back in the days. Ja, damals war alles anders back in the days back in the days yeah heute ist alles anders yeah cause the one and rock yeah back in the days Low cap, okay. cool nur